Die schlimmsten Führungsfehler. Ich habe Ihnen in den letzten Wochen oder Tagen drei Führungsfehler beschrieben. Ich möchte ich Ihnen heute als Bonus praktisch eine eigene Geschichte erzählen, wie es mir passiert ist. Und äh, obwohl sie schon wahrscheinlich 20 oder 30 Jahre fast her ist, werde ich sie nie vergessen. Und das hat auch mit Führung zu tun. Ich warf als Vertriebsleiter verantwortlich für eine ganze Region und wir hatten ein neues Produkt Meine Aufgabe bestand grundsätzlich darin, die neuen Produkte in den Markt zu bringen Ich hatte eine Vorgehensweise mir ausgedacht und mit meinem Geschäftsführer besprochen Wir hatten sie im Detail besprochen Ich habe Dinge angepasst und zum Schluss war ich der Meinung Okay, wir sind uns einig So ist es auch bestätigt worden dann stand eine Sitzung mit dem Führungskreis des Unternehmens an und mit dem Sprecher der Geschäftsleitung. Ich habe mein Projekt, wie ich vorgehen möchte, vorgestellt. Und plötzlich fing der Sprecher der Geschäftsleitung an zu sagen, ja, so funktioniert das nicht. Das kann doch gar nicht gehen, das haben wir noch nie so gemacht. Der Markt verhält sich doch ganz anders. Und was war die Konsequenz meines Geschäftsführers? der die Markt sehr wohl kannte, denn er war praktisch für den gesamten Bereich Vertrieb und Entwicklung verantwortlich. Ja, er schwenkte plötzlich sein Fähnchen um und fing an zu behaupten, dass das, was ich hier erzählt hätte, mein eigenes, meine eigene Präsentation wäre. Und so im Detail wäre sie nicht abgestimmt gewesen. Da gibt es noch jede Menge Änderungsbedarf und einige Kritikpunkte, die jetzt gerade angesprochen worden sind, wären falsch. Was glauben Sie, wie ich mich gefühlt habe? Beschissen. Denn dieser Vorgesetzte, dieser Chef, dieser sogenannte Chef, fiel mir vor allen anderen in den Rücken. Was war die Konsequenz? Ich glaube, ich bin ein sehr engagierter Mensch und habe meine Arbeit damals gut gemacht. Damals habe ich entschieden zu diesem Zeitpunkt, ich werde dieses Unternehmen verlassen. Denn Wertschätzung wurde mir nicht rübergebracht. Und eine Unterstützung von Seiten des Chefs hatte ich nie zu erwarten. Also stärken Sie Ihren Mitarbeitern den Rücken. Und wenn Sie irgendwo angeschossen werden und nicht vorbereitet sind, nicht antworten. Verweisen Sie es, Sie brauchen Zeit, um es zu klären. Aber stellen Sie sich vor Ihre Mitarbeiter, denn dann helfen Ihnen Ihre Mitarbeiter und die werden es Ihnen nie vergessen. Machen Sie es gut, viel Freude bei der Führung. Ihr Michael Notsturft, die Kunst des Führens.